Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play The Witcher 1 Es geht nun weiter, endlich kommen wir mal zu der Gruft, ey, ich wollte schon sagen, wann kommen wir da endlich mal hin? Da haben wir nämlich das Gulblut, da haben wir noch den Quest erledigt, das mit den Ertrunkenen, das wird wahrscheinlich auch noch was mit der Hauptstory dann irgendwie zu tun haben Und ja, es läuft Okay, da hätte ich hinlaufen können, ich wusste gar nicht... Das ist so schnell. Hopp. Nehme ich mit. Achso, das ist... ja Okay, unnötig oh, nee, Gut. So, und dafür brauche ich jetzt einen Schlüssel. Und den hatte ich damals nicht. Jetzt habe ich den. Mal gucken, wie stark die Gole sind. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Gole sind wegen ihrer Leiche hier. Tipp, in dunklen Bereichen wie Höhen und Gewölben solltet ihr den Trank Katz zu euch nehmen oder eine Pack anzünden, um die sich zu verbessern. Habe ich sowas? Ich glaube nicht. Äh, ich sehe nichts. Ich glaube, ich werde hier auf sterben. wir machen schon ziemlich gematcht naaa, ja, weiß ich nicht oh mein Gott wir hauen auch schon ordentlich einen auf die wir oh, komm schon jürg ja. zack wir haben auch den fett fett hole, pack ja, wir wissen doch gar nicht 110 SP! Alter! Die werden ja richtig XP. Zack, ja, Leben! Die Leben hauen die raus! Oh Gott! Äh, Schwalbe! Einschalten auf! So, jetzt können wir hier noch eine Pause! So, ab Hälfte Leben es weiter! Aber das war's doch noch nicht mit den Kugeln, ne? Ich war ja erstmal drei. Okay, gleich haben wir ihn. Obwohl, wir haben ja noch. Ah. Zack. Jawohl. Ah, wir haben ihn gelebt. Cool. So, komm schon, gönnt mir Kugeln. Gut. Ja! Danke. So. Ah, warte mal. Bevor ich das mit der Leiche mache. Danke. Und die andere Leiche. Hä, was? Wo habe ich hier eine Fackel? Habe ich eine Fackel? Ich glaube, nein. Ah, hier ist der Schlüssel. Habe ich Katze irgendwo hier? Ja, schon klar. Ich glaube nein. Ah, hier war noch der letzte. Oh, das war's schon, okay. Ähm okay. War's das jetzt oder geht's weiter? So, erstmal hier Fett. Nämlich mit. Warum auch immer, ich glaube, der bringt jetzt nicht so viel. Ja, oh, ich habe ja genug Leben. Komm. Ah, wohl. Keine Chance, wenn ich sie so komm. Ja, du bist tot. 110 XP nehme ich mit. Ja, so, ne, eh gleich der Zack. Da lebe ich jetzt schon sehr wohl damit. Ich weiß gar nicht, brauche ich die hier dann? Wahrscheinlich nicht mehr. Hm. Ja, passiert hier dann noch kleine äh, Boss. So, komm weg. So. What? Das war's schon echt jetzt. Mehr gibt's da nicht. Scheinbar. Korridor? Da kann. so Oder? Ne, da kann ich nicht hin. Aber hier komme ich noch hin. Wo geht's denn hier hin? Denn? so das ist. Als ob das war halt wirklich schon krass. Hätte ich nicht erwartet. So, ich würde mal sagen, wenn das jetzt eh gerade auf dem Weg liegt geben wir das hier ab. Ah, ne, hier überhaupt gar nicht auf dem Weg. Ja gut, dann gehen wir es trotzdem auch jetzt Fall mit Cool. Ich glaube der Wolf wieder. Ne, einfach nur, Ort der Macht. Ich glaube in dem Fall sind die Ort der Macht Mächte, Mord Mächte, keine Ahnung wie man es ausspricht. Bin ich unnötig. Schade eigentlich, aber hey. Was? In 6 Minuten ey Ich find's schade irgendwie, dass die Daps dann so ein bisschen länger sind Nur ein bisschen Ticken länger Will doch nicht schaden Aber auf jeden Fall haben wir gleich Level 7 erreicht Find ich schon mal gut Und ja Ich könnte reintrittlich heute bis 24 Uhr zocken Aber mache ich lieber nicht, weil das glaube ich wird schwierig sonst Nicht wegen hochladen, einfach wegen Aufnehmen so mit cool ja also wegen Twitch noch ähm, damals hatte ich halt wegen WLAN so ein paar Probleme hab dann auch entspannt so ein bisschen glaube ich zuerst Black Desert Online gezockt dann habe ich COD Mobile gezockt war auch geil und aber da war auch irgendwie was mit der Tastatur glaube ich war also nicht Tastatur aber mit Bewegung war da irgendwie was verpackt oder so und dann war da noch irgendwas mit ähm ein Skandal! Man lässt mich nicht ein. Mich, den Ehrenvorsitzenden des Alchemisten, Geomanten und Romanten-Clubs. Wirklich. Skandalös. Exakt. Ihr seht vernünftiger raus, als dieser Plototitsch. Also werdet ihr verstehen, dass ich als Erfinder unbedingt vor Vorsicht... halt rauskauen soll. Oh! Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Ah, warte. Ei, ei, ei, Ihr habt hier nichts verloren. Ich bin unschuldig. Tut mir nicht weh. Oh, ich weiß gar nicht, was ich das überlege. Ah, ich mache aber für den Auch wenn du ganz dringend Schaden hast. Oh Gott. Die machen ja richtig schnell weg. So, ja. Ja, lol. Was? Stufe aufgestiegen, Ebel. Also kann ich mal Kann ich anhaben. Ah, jetzt hat's. So. Jawohl. Was? Und ein Einäscherung. Oh Gott. Was? Hä, wieso ich... So. Ich wollte schon sagen. Nein, das ist weg. Für das Gold, das sie euch bezahlen. What? Ich bin tot. Mal sehen. Unnatürliches Wachstum des äh, Muskelgewebes. Hm. Was ist? Wäre ich kein Wissenschaftler und wäre das nicht unmöglich, so würde ich sagen, das, das waren mutierte Hunde. Ich fürchte, es ist doch möglich. Ruhe. Cool. Eine neue Bedrohung. Und ich weiß, warum wir ihr jetzt begegnen. Lambert. Esker. Wesemir. Hätte ich sie im Stich lassen sollen, um nutzlose Filter und Fläschchen zu lösen. Ich glaube, das war es mit Teil, äh, Kapitel 1. Teil 1 noch nie lang Ausrüstung zu aber... Weil wenn sowas kommt, kommt, ist bestimmt Kapitel Ende. Glaube ich jedenfalls. Bin mir auch nicht ganz sicher. Der ja, weiß ist der Anfang. Aber ich finde also es so geil, dass das man hier schon Schildes die ganzen... Wäre? Entscheidungen hier schon beeinflussen kann. So wirklich das Geschichtsende und so. Richtig Sie cool. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Äh. Nein. Nein. Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. So, aber erstmal hier looten. Oh, scheiße, ich wollte looten, Mann. Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Äh, der Hauptmann sagte: Lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß, ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Okay, da gehen wir dann hin, als nächstes. So. Hier gehen dann aber noch die ganzen Sachen hier ab. Oh, was ist das hier? Besser oder schlechter? Scheiß auf kritischen. Nee, ist das gleiche. Ah, hier gibt's noch was. Ähm... Aber auch schlechter. Okay. Dann geben wir aber erstmal jetzt den Quest hier ab. Nämlich. Nee, nee, Was ist denn? Ah, nee, hier. Hier bei Nebenquests. Guter Auftrag hier. So, da gehen wir jetzt hin. Geben den noch ab. Dann machen wir auch das mit der Mühle und dann werde ich eh erstmal eine kleine Pause machen. Das heißt kleine Pause, also für euch ist jetzt eh keine Pause, weil ich werde eh alles hochladen wie schnell wie möglich. Es sei also und natürlich, ich hatte Pause, aber ich habe eh über 2-3 Monate, vier Monate vielleicht sogar Zeit. Also ganz ehrlich, das, das werde ich schon schaffen. Würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn nicht. Oder muss ich da jetzt extra nach Wüsen mal rein? Nee. Ich muss komplett laufen, aber hey. Das dauert ja eh nur ein paar Minuten. Bin ich froh. Ja. Bin schon gespannt, wie sich dann hier die Welt verändert. Ah, hier sind glaube ich. Ah warte mal, hier gibt's was. Hier gibt es glaube ich eine kleine Nebenmission. Oder? Ihr sucht wohl Ärger. Dieses Schwert auf eurem ein gutes Ruder ab. Ich bin geil. Ich glaube, ich gehe komplett falsch. Hm, ja, aber jetzt ist es unnötig, wieder komplett nochmal zurückzugehen. Das wäre Bullshit. So, und da ist, glaube ich, der Mikuel da. War das doch, glaube ich? Und ja. Ey, glaubt ihr ja gar nicht, wie geil es ist, um 10 Uhr aufzustehen? Das ist unverzeihlich. Ihr entführt Kinder und macht sie zu Hexern. Ihr solltet euch. Viele Tiere starben an der Pest. Wie soll ich bloß die Kinder ernähren? Ich habe keine Zeit zu. Ah, heilen. und jetzt gehen wir der essen, oder was? Dann. Wir gehen der essen. Das da. Ich kenne nur alte Fabeln. Die würde ich gerne hören. Nein. Oh. Meine lieben Geschichten über ertrunkene Tote. Oh Gott. Etwa die der verschmähten Müllers Tochter, die sich in die Fluten stürzte, einen Mühlstein um den Hals. Ah. Wenn jemand blind vor Leidenschaft cool. ertrinkt, so kehrt er als ertrunkener Toter wieder. So auch die Müllers Tochter. Sie verfolgte nächtens die Lebenden, bis die Ritter vom Orden der Flammenrose ihr ewige Ruhe gaben. Also war doch ein Märchen. Cool. Der Orden der Flammenrose löscht ungeheuer aus. Mal, Seine Ritter primär. beschützten uns unentgeltlich. Unfaire Konkurrenz, würde ich sagen. Cool. Meine alten Knochen. Habt ihr Gerüchte über Banditen? Ah, und jetzt können wir hören Ne, weißt du was? Wir Entfüren? machen das jetzt mit den Erkundenen. Weil jetzt sollte ich das jetzt so alles fahren können. Bau oh, ein Ungeheuer. Hier. Da ist es. Jetzt sollte ich es holen können. Cool, wusste ich aber nicht, dass sowas geht. Nur durch Anreden. Seid ihr ein Hexer? Woher wisst ihr das? Jüngst sah ich einen wie euch und fragte den Geistlichen. Seinen Namen erfuhr ich nie, aber er wollte in die Stadt. Hat man ihn nach Visima gelassen? Ich weiß nicht. Er fragte den Geistlichen etwas. Vielleicht bat er um Hilfe. Sonst noch etwas? Nichts, was nicht schon gesagt wurde. Das hilft okay. mir nicht wirklich weiter. Hm? Das Fleisch riecht seltsam. Von welchem Tier stammt es? Seid ihr zum Riechen oder zum Kaufen hier? Man sollte eine Frage nicht mit einer Frage beantworten. Wo ich mein Fleisch herbekomme, geht euch nichts an. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann macht Platz für die anderen. Also die Leute stehen. Hm? Erzählt mir mehr von dem anderen Hexer. Mehr, ja, mehr. finde ich gut. Erzählt mir einfach alles noch einmal. Er sprach mit dem Geistlichen, dann ging er. Er wirkte verängstigt. Danke. Hm? Wow! Krass! Krasse Info, Mann. Danke. Auf dann. Ich weiß Bescheid. Ach, diese Frauen hier. Fleisch, frisch eingetroffen. So, jetzt muss ich noch meditieren. Wo konnte ich nochmal meditieren? Ah, hier gibt es ja ein Lagerfeuer da hinten. Stimmt. Ja, das ist das gute. Dann können wir jetzt hier auch bei der Nacht dann dahin gehen, Dann Die kriegen wir jetzt so endlich Lachen. das Hirn. Und dann haben wir es. Stimmt, neue Talente, vollkommen vergessen. So, ich bin hier Art, würde ich noch fixen. Ich habe drei weitere. Laster. Ähm. da. das da? Okay, nein. Also gut. So, Zack und heide Vielleicht nicht. Da haben wir jetzt endlich mal diese Nebenquests erledigt. Beziehungsweise mein wahrscheinlich, wahrscheinlich Hexaufträge, weil es ist eher ein Hexauftrag, würde ich behaupten. Wahrscheinlich sind das ja eh generell nur ein paar Hexaufträge und keine Nebenaufträge. So, 3 vier sind sogar viel mehr. Uno Oh Zack Uno Zack Hey, aber coole Fähigkeit bis jetzt schon. Feier ich fühle ich. Sehr gut, dann haben wir nämlich noch auf den da. Nein, geh doch auf den da. Hallo. So weg. Bring noch auf der da. Ja, ich glaube, mein Zeiten da, wächst schneller. Da würde ich jetzt doch noch ein bisschen noch mehr auf Leben gehen, weil ich verliere ziemlich viel Leben wieder und ja jawohl da ist es endlich mal Zack. so das reicht dann haben wir das ja scheiß drauf brauchen wir nicht so, dann gehen wir den anderen weg dann gehen wir das ab dann gehen wir das mit dem geistlichen ab und dann haben wir vielleicht schon level ab wieder man weiß es nicht ja toll wird mir nicht Habt ihr hier richtig? Wo bin ich? Hier. Ja. Ja, das, Ich glaube, das beschleunige ich jetzt ein bisschen Video hier. Nein, es wirkt euch nicht. Stirbt. Ja komm. PSP. Aber wir machen das Stabil Schaden. Ich brauche aber viel mehr Leben. Bei 6325 ist mir viel zu wenig. Ich sag euch ehrlich, da gönn ich mir erstmal einen kleinen Snack. Eine halbe Birne. Kann man das eigentlich auch pushen? So was mit Vitalität, dass es das länger dauert? Ah, das musst du erst. Ah, Kräuterkunde musst du erst erforschen. außer also okay aber ich würde eher erstmal zuerst auf leben holen also das da das alles hier das will ich alles voll machen weil ich finde das ist sogar am wertvollsten bis jetzt bis jetzt jedenfalls da werde ich aber auch einige level noch holen müssen wo ich wahrscheinlich gar nicht brauche ganz am ende aber pro level drei dinger bin ich schon stark das heißt, dass ich dann nur noch äh, für die Story wieder machen muss und so. Ja, der Part ist ja eh gleich schon, dann können wir mal schauen, ob wir den gleichen Level abhaben. Dann ich mache dann noch, doch noch ein Part, weil das Spiel macht echt gerade dermaßen Bock. Wo bin ich? Okay, ich bin fast da, gut. Ja, und dann kann ich dann morgen. Ja, brauche ich nicht. Ich brauche das nicht. und ausdauer ein bisschen aufzubauen ich weiß nicht so, was ist das hier ah endlich mal kommt wieder die katze oh lol lol schwung so, ab schrumpf und jetzt nehme ich endlich mal das, das richtige Wow. Das Kannst nicht immer. Zack. Aber die Finisher sind schon stark. Muss man sagen. Das ist saugeil. Sehr gut, die Toile haben wir weg. Mord. Komm ja, nach ihm weg. Wo Gut, dass sie kein Lebensbalken hat. Da wäre das nicht ganz schnell anders ausgegangen. Kannst du mal bitte hier. Start. Okay, gut, zack und start. What? Ich glaube, das ist verbuggt. What? Komm, leck mich. Von Scheiß. Von allen Seiten, da ah, finisher. Helft ihr mir? Ich fürchte mich vor Hunden und Sträuchen, doch ich muss nach Hause. Gewiss doch. Gewiss doch. Warte. Mädchen. So. Richtig? Ähm. Kann ich da ein bisschen weiter weggehen? Ja, komm mit! Und oh, da reifen die Wachen an. Und sie ist dann ziemlich OP. Naja, oh gut zu wissen. Bist du jetzt in Sicherheit? Wer so nett ist, bekommt immer seinen Lohn. <lacht> okay... Ja, ganz schwierig. Mal gucken, was wir kriegen. Wahrscheinlich richtig wenig. Da ist Säutern. mit dem müssen wir auch noch reden. Da ist der Olle. Wo ist der Fettsack? Das ist es der. Ah, das ist er. Was? Ihr seht nicht wie ein. Ich lebe. Ich bin. Divis. Und sich. Ja. Das haben wir alle schon mal gehört. Keine Dank. Angst. Fragt. Das liegt das daran. Er braucht. Ja. Ich wollte. Ah, dass bin. ich das damals Neue hier ähm, einmal gestorben bin. Wieg. Ja. Und ah. Wohin? Ich ich. Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Na klar. Ganz ruhig. Erst die Bezahlung. Ich brauche das Blut für meine Forschung. Ja gut. So, abgeschlossen. 100 Euro. Fast Level ab. Sind noch 4000 Leckt mich die Bratwetter. Legt wo. Okay, das war's mit dem Jungen. Ich muss sagen, der. also das war echt nervig. Ah, Grundlagen der Alchemie haben wir erlernt. Cool. Also, wir haben deutlich viel erreicht. Das ist deutlich. Für die ersten 10 Stunden. Aber warte mal, mit haben müssen wir auch noch reden. Hm, nee, doch nicht, okay. Müssen wir irgendwie noch einen Würfelspieler killen? Besiegen, meine ich. Kain, was? Was? Kain, what? So, dann noch das mit Shanti. Wo bist du? Nein, traue ich nicht. Ähm. So, Shanti. Ja, mit Shanti werde ich dann morgen reden. Geh ich richtig? Nee. Nee, ich geh falsch. Nee doch, ich geh richtig. Hä? Ist das immer noch offen oder. Nee, es tut man nicht. Es war offen. Naja. Ich frag mich, was passiert, wenn ich stirbt. Muss ich nochmal machen oder dann komplett verkackt? Ob das genauso wie in Teil 3 ist? Hm, weiß ich nicht. Macht weg den Hund. Ja, leuchte Be leichte Beute. Wie viele Meter ungefähr? Wie sind sie hier? Oh, Gottes Willen. Ach du Scheiße. Zeigt <lacht> sie mir überhaupt? Jawohl. <lacht> ja, er <geht's> doch an! <lacht> Ja, jetzt bin ich auch noch bei... What? Da ja, ist Hallo, schreib doch mal an! Ja, unfähig manchmal der Dude So... Hoffentlich hier rein Ich hoffe, ich krieg das doch, das Level hier dass ich dann hier ordentlich an... oh scheiße an... kann ich mal hier ja Oh. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie wie heißt. Oh hey. Warte mal, ich will jetzt jetzt Leben Leben holen. Ja, komm. Hälfte Leben ist klar. Oh mein Gott. Nein, ich bin getrunken. Oh, scheiße. Oh, oh nein. Ja, okay, doch. Man kann dadurch ja Headshots machen. Machen wir zwei Headshots, Mädel. Jawohl! Wenigstens habe ich hier nicht so eine schwache Braut an meiner Seite. So was sind wir denn. Wieso gehe ich dann überhaupt dahin? Hä? Was soll denn die Scheiße? Dermaßen unnötig. So, schön essen. Dass ich hier ordentlich jetzt an XP kriege. Äh erleben. Ja, das geht halt dermaßen langsam Mann, wie habe ich jetzt Bier genommen, Alter Das Schlimme ist Ich glaube, ich brauche jetzt dermaßen lange Oder kann ich das irgendwie mit Quellwasser oder so Weil logischerweise wäre ja, wenn ich das mit Wasser Hier ein bisschen Das kann ja nicht weg. Wie unnötig. Weg, weg. Brauchen wir nicht. Ja, jetzt müsst. Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir das sehen wollen noch. Ja, okay, damit beende ich den heutigen Part. Wenn ihr keine Videos mehr verpasst, wollt ihr abonnieren, Glocke aktivieren und noch das Part hier bewerten. Würde mich sehr freuen, wir sehen uns Bis dann.